Jetzt erstmal schlafen geht man hoffentlich. Oh, das käme jemand herein. Was ist das, ich glaube nicht, dass diese Wegdienste doppelt sein können, oder? Hi. Die Kamera so nach unten fährt oder so kleines Du willst nicht mein Arzt oder meine Mutter? Okay, vielleicht mein Arzt, aber vielleicht auch meine Mutter. Okay. Ich habe vorher mal nachgeschickt, von wem ich alles habe. Ich hatte von zwei Charakteren beide, ja, klar und Jonaka. Ja, und ich hatte drei andere Charaktere. Okay, ich nehme an, man kann keine doppelt bekommen. Ne? Ich weiß nicht, ich nehme mal. man kann auch nur von den Leuten bekommen, mit dem man schon Support hatte. Ne? Ich euch schon begrüßt. Ja, willkommen. Mein Name ist dann die Wir spielen Fire Emblem Engage. Ne? Ich glaube, ich gesagt aber ich sage es jetzt doch mal. Ne? Und heute sind wir in Kapitel 9. Wir, wie heißt das Kapitel? Kräfte messen. Ich sehe immer erst, wenn ich speichere. Also ich mir vielleicht mal angewöhnen, damit ich beim nächsten Mal immer weiß, wie das schon heißt. Aber man sieht ja jetzt ne? so. Wir machen nur einige Tätigkeiten hier im Somniel und ich hoffe, wir sind nicht wieder neue Sachen gespawnt. Jetzt, wo ich mich ausgeruht habe, ich glaube, das passiert nämlich äh, nö. dann. Weiß ich nicht, woanders liegt immer. Äh, wir gehen erstmal in die Arena hier rein und dann lassen wir noch mal ein bisschen ja einige charakter kämpfen, ne? Weil das haben wir letztes Mal nicht mal gemacht wegen Zeitdruck und so, ne? Und weil der Partner für uns zu lange nicht wegen Zeitdruck, aber wen trainieren wir denn? Ich glaube, John kann eigentlich schon so schon hochleveln, ne? Ich muss mal Charaktere. Ja Problem ist ich kann ja eigentlich jeden hochleveln, einfach nur weil ich jeden hier Mikaya geben kann. Dann kann ich jeden zum Heiler machen. Was bedeutet, ich kann nicht jeden hier... Ich kann jeden hier äh, Erfahrungspunkte geben, ohne ihn in den Kampf auszusetzen. So, ich gebe allen Charakteren, die kurz vorm Level-Up sind hier, mal... Dinger. Hm, Eti, kannst halt schaffen. Hm, nein. Schon kann einfach niemanden erledigen. Aber er hat ein Level abbekommen. Das ist mir wichtiger. Hey, keine Stärke oder irgendwas cool. Aber waren gute Werte. Waren gute Werte. So, dann war hier Anna und Clan waren vom Level ab. einfach so, ne? Einfach damit ich ein paar Werte beim nächsten Mal ab. Die können großen Unterschied machen, er hat so viel Resistenz. Ja, Verdammt. Oh mein Gott. dann muss es so ein Donner aus der hat nur ausgerüstet gehabt. Darauf muss ich auch noch achten. Ich dachte, die kriegen automatische Klamotten. Egal, level up. Okay, hat er sogar ausgesetzt? Verdammt, jetzt wollte ich Anna da reinschicken aber sie hat hatten Wurfball ausgerüstet. <lacht> Mann, gibt doch nicht her. So ich muss auch kurz vom Level abkommen. Irgendjemand macht sogar Platz. Du hast gerade Klang platt gemacht. Äh, Waffendreieck. Ja, noch ein Treffer. Sag. Das enttäuscht sind täuscht mich Anna nicht? Oh, sehr gut. Verteidigung. So hatte äh, Luis jetzt die Klamotten ausgerüstet gehabt. sie sie eine Eisenlanze und dann kann man halt ja ein bisschen manipulieren, ne? Chloe mein ich Nee, sie hatten lang spiel. Okay, die Gegner haben also gegebene Ausrüstung. Cool zu wissen, so, da möchte ich noch mal gucken. habe ich schon die Ringe poliert? habe Ich ganz vergessen, glaube ich. Ich weiß, das bringt jetzt auch nicht so viel, aber warum nicht? ne. Okay, oh mein Gott, ich schon schlecht gelaunt. Okay, zeigt man das hier mal er ja, könnte ja magie gebrauchen eigentlich alle meine magier ne? Aber die habe ich ja schon alle gelevelt ganz mein gott Häuser uh, Butchron. Das okay. oh, ist ganz schnell hier. Yeah? Chloe, warum nicht? <lacht> <in> so <lacht> wenn ihr so Döke, weil die ganze in unserer Hand sind so weiß ich auch noch nicht wen habe ich denn überhaupt vorgegeben gegeben äh, diamant ja kapika pika pika jemand mit glänzen ne? oder funkeln pika pika ist dann ja, glaube ich funkel das weiß ich von pikachu und von pika pika nomi die äh, lichtfrucht von kisaro so, als mein dies als doch nicht aufs machen können so dann holen wir uns noch was zu essen ab und dann sind wir fertig trainieren habe ich schon gemacht leger stützen Jedes mal durch einen besseren rekord aufstellen ich habe bis jetzt noch nie komplett perfekt geschafft oder voll schwer ist und da ist das der normale schwierigkeitsgrad Sie also noch zwei Schwierigkeitsgrade darüber hey. mir hat gefällt. So, dann wer kocht die Leute vor uns? Von dir haben wir glaube ich schon mal was gegessen, oder? Ich weiß nicht. So, wenn wir denn jemals Support haben, am besten die Leute, die neu sind, ne? Diamant. Ja mann zitrin all christ ja, ne, die beiden brüder das am Glänzen Lamm eintopf aber stärker und resistent nur das hier mit alles außer außer magie magie ist schon stark genug ja, und ich habe ein bisschen seltene Sachen gefunden. Äh, Obst. Ich weiß ich, ob das einen Unterschied macht? Hm. Einfach alles draufpacken. Mit den Specken. Nehmen klamotten gleich die gleichen Klamotten an. Wurden mir, Wurde mir mit Zutaten gemacht, die er besorgt hat, das Speck. Wort habe danke, ich habe zu habt ihr gewählt. Ich war göttlicher, unglaublich wie es euch nur immer klingt, alles besser zu machen. Oh. Wenn die Tose zusätzlich wie verkaufe ich normalerweise immer für 50 Geld, Gold wird irgendwie nicht genau gesagt, was hier gold ist oder so ne so ich kann den da hin ich kann da hinrennen aber ich kann auch den hier machen dann drehen wir mal alt christen oh, sind wir nicht im sonnigen die Also ich am mal Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich erst gedacht, er irgendwie so. Wie nennt man das Bipolar? Schizophren, meine ich nicht. Bipolar, schizophren oh, habe ich schon mal verwechselt. Der Weg ist mich wieder korrigieren. Ja, ich dachte, er wäre irgendwie zur Hälfte Badass und zur Hälfte voll jämmerlich. So wie Noah aus Fireblem Fates mich jetzt zur einen Hälfte voll ängstlich war und dann zur anderen Hälfte voll psychopathin. ihre Mutter sie irgendwie weiß nicht hier fliechen Flüchen ausgesetzt hat. Okay, er, ist, er, ist, er, ist, er ist andeutsch stark. Japanisch stark, ich nehme an, der Satz wäre der Name wäre irgendwie komisch gewesen. Ne? In der deutschen Version der deutschen Übersetzung, dass man ein paar Dinge hier noch abholen. Mal schon mal hier sind die dritte Erfolge. Na, der Boom. Vielleicht gibt es ja eine Belohnung dafür, Erfolge abzuholen. So dann wir alles erledigt. Ne? Stellen, Standard. Ich habe geangelt einmal noch, das letzte Mal. Dann können wir raus hier zur Weltkarte. Dann gucken wir mal, wie es hier in der Story so weitergeht. Wir müssen. illusionische Soldaten haben uns, glaube ich, hier invasiert, ne? Beim letzten Mal. Also nicht uns, aber hier die Leute im ja Das sind eine Menge Gegner, die ich nicht bekämpfen werde. Und ja, die sind ja an den Grenzen, wenn ich mich nicht ne und diamant und seine komplett familie die sind da hingerannt um die aufzuhalten da machen wir gucken mal, ne? Guck mal was hier so abgeht ne? jetzt kann ich alle wach alle tiere aufnehmen weiß auch hoppelhase, Rotil, hotel Murmeltier. gegner sind level 10 ne? So ein Klassenwechsel könnte schon irgendwann mal next sein, aber dauert glaube ich noch. neue Kräfte messen. Dann sagen mir nicht, dass eine grüne Einheit die ich beschützen muss. Was nervt, was man machen kann. Der ah, ja ich habe Mosmodo Toki, Tecini, Baurette, stirbt ne? Geht so Was von da hinten los. Gegen wen kämpft er überhaupt? Gegen den König von Elusia? Ich bekomme voll die Flashbacks von Radiant Dawn. <lacht> Oder fast jeder andere Kampf in den feiern Der gegen Dings gekämpft hat gegen Xander, Fates. Frau ich ob der Typ nett ist. Wir haben auch einen Bro an unserer Seite, Bro Dia. Nicht Sombren. Ala. モードを oh. Oh, Ja, hätte das kommen sehen können aber oh, warte ich <lacht> Wahrscheinlich jeder der schon mal irgendwie ein paar im spiel gespielt hat hey noch mehr interessante leute が kein Ding, kein Problem, machen wir doch gerne。 wo ich nicht glaube dass wir ihn noch retten können der wird so oder so tot sein ne? so was von tot der, der ist jetzt schon tot ne? der ist schon tot Pff. ich kann den seine so abschiedsrede schon hören oh -oh. stürmen störben emblem das heißt, meistens man kann sich nicht weit bewegen oder nicht weit sehen ich habe keinen bock auf beide von den sachen oder, oh, nur eine von den sachen Okay, wir müssen wieder Ivy erledigen. Okay, und das, du bist nicht, Wer bist du Jade? Was eine sehr dicke Rüstung, ein riesige Schild, treu von Prinz Diamant, eine Kriege, die wenig Wort macht und sie stets im Griff war. Das heißt, wir wollen Diamant dabei haben, höchstwahrscheinlich. Und weitere Axtkämpferin wenn die Einheit warten und angreifen oder eins zu verwenden, hält die Resistenz plus zwei für eins zu also ist wie du wie du du aus Feiern mit Free Houses, nur anstatt Verteidigung Resistenz. Weiß nicht, ob das so gut ist für, für einen für Ritter, aber ich ganz bestimmt nicht sie in Reichweite von Magie irgendwie platziere. Da sind schon wieder die beiden. So, hier hast du bitte schon ein Level dazu bekommen letztens so wir haben wieder sie minus den ring wahrscheinlich das heißt sie hat nicht irgendwie so sie wechselt nicht ihre waffe ja wenn ich sie angreife zu irgendwas besseren auch einen was ein wodau ich habe auch ein auch jetzt ist das geist oh. geist ja von wegen die gegner sind level 10 sind alle 12 Flut die nur im nahkampf eingesetzt werden. Hm. So, das heißt, oh drittstufe Ups, da wollte ich nicht. Den Kampf greift er zweimal an. Ist einfach nur stärker, ne? So. Hm. So, da haben wir eine Getreue von Diamant. Das heißt, wir sollten ihn vielleicht mal mitnehmen, ne? Du kriegst dann irgendeinen Ring, halt, ne? So, wir erstmal die Leute hier platzieren. Wen nehmen wir alles mit? Was haben wir denn hier alles? Wir haben wieder Pegos ne? Das heißt, Etty. Oder christ Lass mal ihn mitnehmen. in haben wir noch keine Action hier gesehen du kannst auch mal ruhig wieder dabei sein bis Level 9 hm. Alfred also alle Charaktere so Level 9 sind am besten ne ich kann zehn Leute mitnehmen sich gerade die Leute die ich mitnehme die überhaupt nicht auf ich will mal meine neuen Charaktere einsetzen aber Charaktere haben alle noch voll viel noch voll stark so ähm wer hat Mikaya? Los das ist in Ordnung. das Roy, wer hat Mikaya? am besten zwei Heiler. Du hast Mikaya. Ja nicht Mikaya. Ja doch Mikaya. Wann mal warum, warum habe ich ihm Mikaya gegeben? Ich kann auch schon heilen. Äh, wer könnte mir schön heilen? Ich meine, sie könnte viel heilen, aber mit ihr will ich wahrscheinlich mehr angreifen. So, tauschen wir mal, mal Roy gegen Chaos. Dann bekommst du wieder Roy, würde ich sagen. Ne? Obwohl er ist schon stark genug. Das heißt, irgendjemand anders könnte mehr Gebrauch machen von von diesen Level-Up-Dingen, das Roy gibt. Aber du hast eine. Roy hat eine Lanzen, ne Das heißt. Effektiv gegen Lanzen, eigentlich gut für einen Schwertkämpfer, ne? Aber ich habe ich ja nicht. Das ihn natürlich. Ja, könnte ich davon profitieren, so fünf Level abzuziehen. So, dann bekommst du noch ein paar Billigringe hier. diese angriff und KP. Ja. John irgendwas verteilen nehme ich an damit ja, uns hier nicht nippels äh, abnippelt für verheilen aber ne, ist auch nicht schlecht Resistenz Glück ja nee, ist so klar Selika äh, stimmt war oh Gott, was das hälecker normales, heilige Haltung, die ist gut gegen genau Teleportaten. mein Gott, wen gebe ich das denn? Ja. Aber bis auf kurz vor Level 10 sehe gerade. Perfekt. So, so alle Bonzenringe verteilt. Ja, ne. Das so, Vodau, das ich letztens gefunden habe, hätte ich doch gerne für jemanden. Wird schon fast hingeben. Ne? Kann er das überhaupt ausrüsten? Ja. Normalerweise konnten hat immer nur mehr don oder Schwertmeister ausrüsten, aber anscheinend nicht in diesem Spiel. So, der muss ich noch die Ring äh, die Ringe, die äh, Bögen geben, ja. Damit du ja reißen kannst. So, du brauchst ein paar Lanzen. Wer hat hier die ganzen Lanzen? Eine Eisenlanze. Und mehr habe ich nicht. Mit <lacht> in den Leichtsperr. Ja, die Leichtlanze. du, du brauchst sie nicht sie braucht das oh ja, sie kann noch donner hier von clan holen Na plus eins feuer und im dem wind hier doch mit am besten dann kann ich schon hochheilen. Du brauchst kein Heilmittel. Oh, Heilung, Heilung habe ich noch genug. Ja, ne? so, äh, der muss ich noch einen Heilstab geben. Okay. Ich glaube, wir sind bereit. Du kannst Butcheron noch deine Exe geben. Und zwar... Den ja Sind die überhaupt beritten Einheiten? Das sieht nicht so aus, ne? Genau, da sind ein paar. Ja, passt schon. So, äh, Wo habe ich gespeichert hier? Ne? Gut, dann was ist das hier Leuchtfall. Kann ich damit machen? Keine Ahnung. Dann, also, hier können wir ja mit butschon hin. ne? Schwer äh, Axtkämpfer, da sind ne? Lanzenkämpfer. Ich komme leider nicht dahin. Was aber nicht in dem Ring von Sigurd gebe? Ah, nee, er kann sich hier bewegen. Kann einige Leute hier schon. Ja. Okay, schon macht sich da auf. Hier haben wir Magier und Pegasus Ritter und Schwer-Axtkämpfer. Nein, wo ist er? Ja. Aber ich will ja man glaube ich, nach dahin bringen. Ich werde wahrscheinlich sie mit meinen Hauptcharakter auch ansprechen können. Ne? Hm, ich kann auch teleport tragen einsetzen und ihn sofort dahin bringen, ne? Okay, wer kann sich teleportieren? Sehen, ne? Ich könnte schon direkt hier den ja machen. Ja. Ich komme mich dahin teleportieren. Was du dem Ja, kann man so machen, ne? einer guten Idee. Und solange sie nichts vollkommen bescheuertes macht, müsste halt eigentlich klappen. Okay, los geht's. <lacht> Alles klar, los geht's, wie besiegen, schon wieder. So, erstmal machen. Schicken dich hierhin Du wirst aber ja überleben, ne? ich habe ganz nicht drauf geachtet. Okay, jetzt sind 20 und 17. Das ist eine Geschwindigkeit von 11, 10 Du überlebst das locker. Warte. Ah, jetzt kann ich das Gewicht hier leben. erst erstfolge beim mit e des Angriffs. Also kann ich das eigentlich einsetzen, ne? also funktioniert nicht mehr denke so dann da komme ich überhaupt nicht hin warte mal du kommst dahin ach wegen ah, wegen Sigurd. gott oh. schon sagen Und sagen, warum kann er ihn da erreichen? Aber hier die Leute alle nicht ich glaube, ich schon kaputt machen oder nee, nicht so aus? Ich meine, das ist ein bisschen offensichtlich, dass ich mich ja teleportieren muss. Wahrscheinlich, ne? ich könnte sie dahin schicken. Sie könnte sich mit dem Rapier hier, sie könnte ihr Marv aktivieren, den Rapier einsetzen. Das ist auch nicht schlecht. So, 23 Du hast eine Verteidigung von ähm, fünf Schaden, nimmst du aber? Ich kann auch volle Möhre da reingehen. Aber Problem ist, ich weiß nicht, ob die dann auf mich zukommen. Oh, ich könnte hier reingehen, wenn ich bin total sicher. Da Axtkämpfer. Äh, da kommen meine Schwertkämpfer legen Oh mein Gott, Fehlt natürlich wieder ein Schnitt. Ein Heiler geht dahin. Ein Heiler geht dahin. Ich muss ich eigentlich auch hinschicken wegen den ganzen Lanzenkämpfer. Aber gehen wir mal hier in so und dann kommt hier sie verbündet sich mal kurz. Sie müsste dann eigentlich erreichen ne? mit Teleport -Radner. Oh Gott, erledigt den noch nicht mal, aber ist okay. Da drin müsste sie in Sicherheit sein. sie ich bin fast getötet davon. Okay, cool. Maximum. Nein. Das letzte Mal so gut geklappt hat, ne? <lacht> Okay. Second Comic of Kisara und Kelt of Arise. Angst, ich bin hier, ich helfe dir schon. Oh mein Gott, ignorieren die mich einfach ey. Oh nein, jetzt wollt ihr mich jetzt hat die die erfahrung eingesteckt das gibt's nicht also meine erfahrung äh. Hi. Aua, aua. Solange sich nicht alle bewegen, hat ja eigentlich gut gehen. Dong. Okay, ich weiß nicht, ob mir gefällt, dass die äh, Magie sich ich gerade um äh, Wind. Oh, bringt man nicht mal wat. Okay, sie wird ihn ja wohl nicht so schnell erledigen, obwohl. Oh, oh. Oh, ich nicht kümmere ich mich dann. Okay. Ich den er machen genau. Ich könnte wenn ich hier in dem ausweichgölz bin dann dürfte ich eigentlich gar nicht mehr getroffen werden nee. treffer chance 0 prozent der deutsch ist so überpowert 0 prozent sie hatten ausweichung von 140 Ne 173 nee, sie 133 habe ich überhaupt noch jemand dann treffen okay, du du kannst mich zu sechs prozent treffen also voll überpowert so, wir gehen auf dich los die erfahrungspunkte nimmst du mir nicht weg 20 wird aus dem Fenster geworfen. Stärke. Was soll ich denn, David? So, ach Kinder ja durch den wald sich gerade. Okay, Wutschau um kann ja alle fertig machen eigentlich. Geht doch um mal hier rein. der treffer chancen okay. so, dann gehst du mal hier rein würde ich sagen äh, 39, 94 prozent ja okay geht jetzt erreicht die Level 10. Oh, Roy mit der backhand Uh, das ist nicht schlecht ich denke, du bist da killer von star wars oder ventus von kingdom hearts Okay, wir gehen hier rein oh, lasse ich irgendwo positionieren für ich weiß ja nicht ob du nichts bekommst aber Irgendwo rein positionieren für Support. Verderben. Warte mal, das war von Soft. Nein, warte, ich wollte dich töten. Verdammt. Ich wollte dich eigentlich töten wegen Verderben. Aber wegen Verderben ja von Soft diesen Einring. Oh, ist ja voll nervig. Ah, gut. Dann, ja dann muss ich den jetzt auch noch mal angreifen ja, voll zum kotzen gerade wenn wir ja noch einen zug länger aufgehalten nee. so, du machst ja niemand fertig nee. 20 nee. wenn ihr ein bisschen schaden nehmen aber also mal machen Okay. Ich merke halt, ich habe nicht so viele Leute hier oben. Okay, und der ist auch noch am Leben. Ja, und ich sah schon eine Sprechblase also gerade. Ach er kann auch mit sie sprechen. Okay, ähm, John, du bist ja gerade ein bisschen. Okay, ich kann den erledigen. Ich will den Mage, ehrlich gesagt, erlegen. Habe ihn platt. Zack. Aber... ehrlich gesagt, wäre glaube ich, hier wichtiger gewesen. 19 24 19 mal 2 das sind 8 okay überlegt das An Marina Oh mein Gott, macht sogar zwei Treffer. Da nee, ich vergaß Da war ja was. So, kann ich ihn erledigen mit den beiden Nö. Aber ich kann dich erledigen problem ist schon bekommt jetzt gleich eine menge schaden wahrscheinlich also ja, machen ne? und den hier machen wenn nee, noch erreicht okay ja, wenn ich dich hier bewegt dann ist Juna in der Nähe. Ich meine, hey, ja, erfahrungspunkte, ne? So. Okay, das ist eine interessante Wahl. Ich könnte schwören, aber wenn zum Beispiel meinen Schützen angreifen können, der sich nicht hätte verteidigen können. Möchte nur mal erwähnen okay, oh, oh, bloß weg. Oh, oh das habe ich mir gedacht. Jetzt wird das jedoch in eine Million Masch nerviger. Okay, je nachdem, was hier noch so abläuft, wenn die sich jetzt hier da unten im bewegt zu den Typen, ne? Oh mein Gott. geface hier ey. ich hasse es ist computergesteuerte Charaktere zu beschützen so läuft das halt immer ab Aber nur weil ich in einem Team am Anfang erledigt habe ey. oh mein Gott du schmeißt mir jetzt echt an ne? ich komme hier nicht vorbei <lacht> Mann Ich komme da nicht vorbei, Mann. Der Schwertmeister ist auch da oben. Okay, er trifft zu 100%. Okay, ich muss Folgendes machen. das wirklich ne? Ja. Na gut, da wir ich mal hier oben hin. Du wirst ja auch keinen Schaden machen, ne? Du 18 Schaden, ist ja gar nichts. rein, Festung um sich herum hier. du okay. fertig. Ich meine Sie, jedes Mal. gerade gesagt, gute Nacht. Okay. Du mein Gefallen und tun nicht Verderbnis aktivieren wieder. Danke. Entschuldigung bitte. Wir gehen hier unten lang, würde ich sagen. So. Mädel, da oben. Oh mein Gott, da bringt noch nicht Baum. Oh, das wird er nicht treffen. Okay, wer ist mit dir dann? Treff, treff. Nein. Oh. Das kann ich mit dem gar nicht machen. Treff. Oh mein Gott. Ich muss wahrscheinlich links einsetzen, klar. Magie ignoriert, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber da bringt er nicht um, doch bringt ihn um. Oh Gott, ich muss trotzdem zweimal treffen. Okay, okay. Cool. Das Problem ist, all diese Moves ja bringen nichts, wenn sie sich hier weiter bewegt. Wenn sie jetzt hier unten hingeht, ne, dann bekommt sie keinen Schaden. <lacht> Aber trotzdem, bleibt da stehen, Mann. Okay, die bewegen sich dahin. Oh, sie ist zurückgegangen, gut. Okay, cool. Bewegst du dich daraus Kann er von irgendwas hier überhaupt Schaden nehmen? In der Verteidigung von 22 Eisenschwert. Wo? Eisenschwert. Hat er noch mal? Er hat glaube ich ausweichen. Ne? Ja. Ah, ich würde mich gerne in den Wald da verstecken, aber ich weiß auch nicht, wie nah ich dran gehen kann, bevor sie irgendwie getriggert wird. Ich könnte Louis ja voll reinschicken und er könnte alles fertig machen, bis auf den Magier. Hier. Der Magier ist das einzige, was hier gefährlich ist: Eisenlanze, Eisenlanze. Kann ich den Magier da mal gerne treffen? Ja. könnt den hier entschicken schicken und er wird von einfach nichts getroffen oder bekommt Schaden sage eigentlich so klappen in der Zwischenzeit schleichen wir uns da runter okay du hast einer P verloren lass mich das mal korrigieren okay das problem ist ich, ich werde mich da nicht weiter rein bewegen und dieser schwertmeister da weg ist der macht mir der macht mir aus so ach ja stimmt sie trotzdem mehr erfahrungsmutter weil sie mehrere ziele nee, ne. nee, Schade. so er ja ich weiß nicht ob er sich raus bewegt aber die sind auch alle in reichweite sich gerade und die machen gar nichts an schaden sich gerade 14 schaden Wir mal gehen wir mal hier rein, oder? Schon wieder in reichweite von allen hier. Ja? Ich könnte sie hier rein bewegen, aber nee, nee, lass mal sie nicht aushalten. Ist ja irgendwo im Wald, wo ich reingehen kann. Ich kann hier reingehen vielleicht. wieder von den beiden getroffen. Na, Glück haben, macht wir den fertig. Der, der Typ war nicht so stark. Ah, du hast keine Dings. So ein Langsperr. Ja, Na gut, gehen wir hier rein. Mhm. Alle in die wälder rein, da sind wir sicher. Ah, du bist nicht in Reichweite von irgendwas, ne? Ah, richtiger Knopf. So, komm mal, mal, zurück. Ja, ne, hier einmal aufladen bitte. So und er. Oh Gott, er macht mir selber gar keinen Schaden. Ah, oh, jetzt bewegt er sich. Oh nee. Und der Magier kommt auch näher. Äh, okay, da kommt eine Menge Gegner auf uns zu. Nach was machst du da? Ah, die Situation hat es gerade verschlechtert. Oh mein Gott. Er macht ihn sowas von kalt, wenn er ihn einmal trifft. Er doppelt ihn nicht. Und ja, dann machen den keinen Schaden. Aber Mann, oh mein Gott, warum musstest du ausgerechnet dich dahin bewegen jetzt gerade? Ich nehme nicht an, ich kann nicht ansprechen. Nee. Die Situation ist kacke kann teleportrad schon wieder einsetzen ne? aber ich könnte sie hier rein bewegen da könnte sie hier die leute hier alle fertig machen ne? und dann wenn der magier kommt mhm. sie kann ich ja noch positionieren ja damit sie irgendwie die gegner abfängt und sie nimmt auch keinen schaden ich glaube einzige was ich gerade machen kann ist erstmal Sie anreden, ich sagen, ich mit Diamant anreden, aber so machen, ne? Also kannst du einfach nur deinen Namen sagen. Muss nicht immer deinen Titel noch flexen. クワガシ君ダイヤモンド彷徨り okay. so, problem ist Jetzt ist er hier und sie wird er nicht treffen können nein und du dich dahin bewegen nein wie mache ich das hier ich könnte so. okay ich kann ihn ich kann ihn ja nicht frei machen Aber wenn er ihn er macht dann 21 schaden ne? Ja, ich könnte ihn eigentlich... Er wird dann eigentlich überleben. Er wird ihn nicht doppeln. Er müsste ja halt sogar überleben eigentlich. Ich könnte auch hier runtergehen, ne? Ja, ne? Ich kann eigentlich den hier machen. <lacht> mach ich eigentlich. Aber ich mache das lieber so. Ach, die können immer noch miteinander reden, cool. Die ist aus irgendeinem Grund höher gelevelt als die Person, die sie für die sie arbeitet, also nicht arbeitet, aber die sie dient. So, jetzt kann ich den ja machen, das kann ich ihn ja bewegen. Ja, dann die müssen dann noch ein bisschen warten, bis sie mich erreichen können. Ne? So, Wir können den ja schon mal angreifen. Ja. Er macht durch Schaden, perfekt. Mann, ihr seid immer noch nicht rekrutierbar, ne? Oder überhaupt rekrutierbar? Der Mann noch nicht. Na. Cool. Okay, sonst müsste man Müsste ich ja hier eine Sprechblase irgendwo sehen, ne? So, ihr könnt aber reden. Immer noch. Ja. Bringt wir König Moron zurück. So glaube, die Situation ist jetzt mal entschärft für einen Zug, aber da kommen noch einige Leute und hier bewegt sich noch nichts, außer die Leute hier. Oh, oh. Äh. nee, da wäre ein bisschen zu riskant so, Lass mich dich mal. Sind ja mehrere Leute, die geheilt werden können. Sehe ich, wie viele dinge noch übrig sind? Ein Zug ne? Dann sollte ich vielleicht großes Opfer einsetzen. Ne? Ja, beim nächsten Zug ist sie sowieso weg. In Verwandlung meine ich, Dann kann ich sie wieder mit Jan hochheilen und sie bekommt eine Menge Erfahrungspunkte. Uh. So. Hab ich echt niemanden in Reichweite stellen Können wir uns also erstmal mal am um Welle, ne? Die bewegen sich wahrscheinlich sowieso jetzt gleich auch noch, ne? die alles zu verschweren Aber schaut Ein AP, ihr fehlt ein AP, ehrlich. Das gibt es jetzt nicht mal. So. Verstärkung für da oben bitte. So, äh, ich kann mich nicht zu ihm bewegen. Noch nicht. So, sie kann sich wieder teleportieren. Ne, das dürfen wir nicht vergessen. Okay, cool. Läuft. Es geht erstmal die Action ab. Aber... Luis kassiert jetzt erstmal ein paar Erfahrungspunkte ja ab. Ich sehe ihn nicht mehr. Der typ ist voll stark, ey. Oh, Resistenz. Es gibt dann noch weniger Schaden. Oh, jetzt geht er auch sie los? Macht null Schaden. Mein Gott. Ich mich noch an vor allem Fates, wo niemand Abwehr hatte. Und Renkai, die eins der einzige Tank, die man hatte. In Gänsefüßchen Tank konnte nichts aushalten, ey. Oder irgendein Charakter in Fire Emblem Fates, wo die alle keine AP hatten und nichts. Ey. So, ich würde ich mal mit Dingen erleben, ja, mit So, selbst ohne die Verwandlung mit Sigurd. er hält ja voll viel aus. Und Bitte entschuldigen Sie mich. Oh, da glaub ich oh, perfekt, ich habe es vergessen. So sieht nicht so aus, als könnte ich mit ihm reden. So was passiert denn? Kann ich mit dir reden? Was bestimmt eine komische mit mir? Ne, ich bin der Hauptcharakter. Nein, okay, Heute steht wieder auf. Ja, da ist immer ein gutes Zeichen dafür, die irgendwann rekrutierbar sind. Und die sagen, oh, ich muss mich zurückziehen, oh. weil weil, genau nee, weiß schon. So, dieser Magier, da ist ein bisschen gruselig, er ist der einzige der hier meinen Tanks hier Schaden machen kann, aber dürfte eigentlich niemanden mehr doch sie wird gedoppelt. Wind Wind, macht 16 Schaden, sie nimmt zweimal zehn Schaden perfekt, fast ja eigentlich noch. Ich würde mich aber sicherer für wenn nur eine normale axt hättest aber ich habe ja gerade nichts. Oh. Ich weiß ich ob das so nötig war gerade hier schon level 12 aber okay cool kann man ja machen ne? ich wollte eigentlich mit ihr hier den langen versetzen so, jetzt kommt die Situation. Aber noch so ähm. eisenachs 23 Schaden. Sie hält das aus. Okay, die Situation könnte ein bisschen kniffliger sein. Ich könnte sie hier rein bewegen Nein, kann ich nicht. Äh, hat jemand einen Panzerbrecher, bitte? Ich habe mein hauptkampf ne? Da Warte mal, du hast ein Rapier. Der greift mit Äxten an. Na, ich glaube nicht. Warte mal, hast du ein Hammer? Hammer, Hammer, Hammer, Hammer, Hammer. Nein, nein, nein, okay. Du kannst damit doppeln. Eisen Großachs. Ich kann auch ihn bewegen. mache ich eigentlich? So ein Panzerbrecher? Hey, du hast mal den ja ne? beritten ne? kein erst vollkommen vermedizinieren des angriffs beim medizinieren des angriffs also sonst schon ne? So, dann. ich meine da oben sind wir in sicherheit aber die situation hier unten schon ein bisschen gruselig ah, klappt schon da ja, haben wir noch den 1 hp eigentlich nicht schlecht gibt Erfahrungspunkte, So und ja, ich nehme an, Selina Selin kümmert sich dann hier um die Leute. Äh, du kannst nach unten gehen mit deinem Panzerbrecher, du kannst hier unten hingehen, du kannst hier unten gehen. Ja, der, den Rapier eigentlich sind wir hier schon gut gewappnet. Diese Situation es sind halt nur so viele Leute da unten, oh, eine einprozentige Chance, oh. okay. hm. ich den Magier da oben kümmern. Das ist der einzige, der mir noch alles hier ruinieren kann. Weil die hier, die machen nichts an Schaden. schaden machen wir sagen das spiel ist schwer auf hart haha ich kann aber nicht doppeln.